Hallo liebe Abonnenten und Minecraft Freunde. Ähm, jetzt geht's wieder weiter mit Minecraft Islands, wo Maxi bestimmt wieder failen wird und Danke. ich, ich äh, Eisen gesammelt habe in der letzten Folge. Ähm, ja, gut. <lacht> ja, sehr schön. Maxi, ähm, dann grabe ich hier mal einen Gang weiter. Sehr gut. Ich grab jetzt einfach hier mal ohne System irgendwie, werde ich schon was finden, was hübsches. Was hübsches. Hm, lecker. Welche Höhe bin ich denn überhaupt? 1000. 69, ich grab mich jetzt einfach mal senkrecht runter, sollte man nicht machen. Also Kinder, nicht nachmachen. <lacht> Ratet mal, was der Onkel Maxi404 trotzdem tut. Der Onkel Maxi404. Genau. 404 ist ja auch der HTTP-Error für nicht gefunden. Mhm. Hirn nicht gefunden. <lacht> ja, äh, auf welcher Höhe bin ich denn jetzt? Alter, 43. Ach ja, und meine Hacke ist kaputt. Und ich habe kein Holz. Doch Wir dann mal irgendwelche Themen ansprechen und darüber reden. Zum Beispiel, ähm, auf welches Spiel freust du dich in der nächsten Zeit? Dass du vielleicht spielen wirst. Also definitiv, ganz sicher. Keine Ahnung. <lacht> ähm, was will, ich würde jetzt gern mal irgendwann Assassin's Creed Unity zocken, ne? Mhm. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich zögere immer, Leute. Ich zögere. Ich konzentriere mich eigentlich jetzt mal in der nächsten Zeit ganz auf Minecraft Island, damit ich diesen... Mhm. Meine mein <lacht> muss ein bisschen... Einschränke. Bekommen. Einschränke, ja genau. <lacht> Welcher ist 23, 23, 20, 20, 19, 18. Also ein Spiel, auf, auf das ich mich freue, ist zum Beispiel GTA 5. Ähm, darauf habe ich schon lange gewartet und... Bald kommt ja die PC Version. Ähm, die werde ich mir. Oder die habe ich mir schon geholt. Ähm, das werde ich sehr, sehr stark spielen. Suchten. Wenn man das sagen kann. Er wird suchten. Genau. Äh, davon werden auch Videos folgen natürlich. Genau. GTA 5. Vor Freude ist die beste Freude. Im März. Ja. Im März kommt es, genau. <lacht> Im März wird auch das nationale Roaming von O2 zu E Plus freigeschaltet. Ui, oh, ja. ah. so viel. So viel Alles das in einem Monat März, ne? Hm. Ja, auf das freue ich mich ehrlich gesagt schon. Mhm. Naja, mein, mein Handy ist ja immer noch in China. und Yay. Wird repariert. Ui, <lacht> oh, toll. Er muss immer warten auf sein, sein Handy, auf sein Chinesen-Handy. Genau. Aber dafür oh hat es bloß halb so viel gekostet. <lacht> Pff, super. Das war es wert. <lacht> <lacht> naja, aber so ist ein, ein ziemlich gutes Handy vergleichbar mit, mit 800 Euro Handys, also top. Wenn man mit einrechnet, dass ähm, es kaputt ist. Ja, aber das, also der Schaden tritt ja bei, bei ganz normalen Handys jetzt auch alles auf. Jetzt da ist kaputt, das ist jetzt vergleichbar mit 800 Euro Handys. <lacht> ja, genau, genau jetzt. Aber mein, mein Verkäufer hat, hat gesagt, dass es bald wieder kommt, dass es bald auf dem Weg gemacht wird, wie man so sagen kann. Aha. Na ja. Sehr schön. Sehr schön. Dann kommt es wieder von China. Genau, wieder zurück. Bis Und nach Bella Bavaria. Ja. <lacht> so. Da ist nichts drin. Nicht drin. Da ist auch nichts drin, wahrscheinlich. Alter, wenn ich jetzt Diamanten finden würde, ich würde so ausrasten. <lacht> genau. Vor allem, weil ich sie nicht abbauen könnte. Schlecht. Welche Höhe bin ich denn? 15. Na, am, ja. besten, am besten ist 12, glaube ich. 12, 12. Nee, ich brauche eh nichts. Oh fuck, au. <lacht> da ist irgendwie so ein Loch, das sieht aus wie ein Abort oder sowas. Da <lacht> ein Abort. Genau. Aber echt so. <lacht> oh mein Gott. <lacht> Mach ich mir noch ein bisschen Steinhacke? Ein Skelett <lacht> am, am, am, am Helden-Tage vor unserer Tür vor der Tür lauert es draußen vor der tür ist ein tolles buch okay wenn du das sagst mhm. Literatur Hab ich gelesen. literaturkinder ah. oh. ja ich könnte jetzt damit was anderem kommen aber ich sage nichts. <lacht> also ich möchte jetzt nicht sagen dass faust schön ist es ist nicht schön ja genau ich denk's mir also wenn man natürlich jetzt auf Menschen steht, die irgendwas mit 14-jährigen Mädchen äh, anfangen, ne? <lacht> ja. Dann. Ach, das erste Mal in diesem Minecraft-Leben wahrscheinlich, dass ich Eisen gefunden habe. Wow. <lacht> Toll. <lacht> <lacht> Meanwhile, at Fensterkillers. 5 Milliarden Stacks. Ja, genau. Ähm, soll ich unser, unser altes Zeug holen oder gehen wir da wieder zurück? Pff, hol's mal. Aber da wäre unsere Farm. Oder soll ich die abbauen? Nee, die lassen wir schon. Okay. Machen wir später einen Weg hin. Es wird unsere Farminsel. Ja, nice. wahrscheinlich. Oh, Kacke. Oh, Kacke, Leute. Oh, fuck. Ihr wisst, was da passieren könnte. Oh Gott. Was Nicht da passieren wird. Oh, oh. Ich habe Eisen dabei, ich will nicht sterben. Bitte nett. <lacht> Wahrscheinlich verlierst du das ganze Eisen, dann die spawnt es innerhalb von 10 Sekunden. Ja, natürlich. Wie ich mein, das letztes hast Mal du ja? schon oft gemacht. Ja, ja. Genau. Aber ich lege das jetzt in eine Truhe, weil ich schlau bin. Schaut's mal. Wow. Leute, jetzt. Alter Scheiße. Gut, jetzt bin ich ganz schlau. Machen wir noch einen Ofen. Für dessen betrieb ich leider nicht die erforderliche Kohle habe. Ist, so. ist ist äh, in den Ofen oben. In den Öfen. Ja, ist toll. So. Ich werde jetzt, ich werd jetzt ja. natürlich da <lacht> deswegen raufgehen. Natürlich. Natürlich. Ich hoffe nicht, dass mir dann gleich die... Alter. Herzinfarkt. Ich wollte sagen, dass mir gleich die Ehre zuteil wird, in die Lava zu stürzen. <lacht> Und ganz zufällig steht hinter dir ein Skelett... Zufällig. So ein Zufall. Surprise, motherfucker. Hä? Mm -hmm. Und ich bin Surprise, auch dahinter. Motherfucker. Mit Creative Mode und Spawn Eye in der Hand. Ja. Wahrscheinlich. <lacht> da hätte ich dich aber lieb. Ich glaub's dir. Ich glaub's dir. So, was ist das hier? Nein! Nein! Ein nein! Nein! Nein! Nein! You not! You not kill me! Ja, danke. Sehr gut. Der Ton scheint irgendwie nicht in Ordnung zu sein. Dein Mikroton oder was? Ne, der andere. Wieso nicht? Ähm, ich habe die Gesamtlautstärke aus, weil ich so, so super schlau bin. Oh. <lacht> Gute Idee. <lacht> ich habe heute zu viel Normal für die Video angeschaut. Mein lieblings äh, Lieblingsfranzösischer Comedian übrigens, ne? Auf YouTube. Könnt ihr ja mal reinschauen, wenn ihr das französisch mächtig seid. Und auch bei mir reinschauen, am besten. Ich bin oh, auch ich ein bekannter französischer rein. Comedian. Ja, ja, natürlich. Ja. <lacht> natürlich. Gut, ähm. Hab ich jetzt die Kohle nicht mitgenommen? Ich glaub's ja nicht. Das gibt's doch nicht. Ich hätte schon gemahnt. Du solltest deinen Kanal in Maxi-Fails umbenennen. Ja. Oder so. Eindeutig. Entschuldigung, denn? Leute. Es, es wird sich <lacht> bessern. Nee, nee, nee. <lacht> Na, hoffentlich nicht, sonst habt ihr ja nicht zu lachen. Ja, stimmt. Oder zu weinen. Jo. Ja. Gut. Dann werde ich mir gleich mal. Nein, klick, klick, klick, nein, klick, klick, nein. Klick. Oh. Doch. Was war das jetzt bitte? I Habt ihr das know. gehört, Leute? No. Da war ein kleiner Zombie, der gestorben ist. Mit einem Zischgeräusch. Lava wahrscheinlich. Ja. Er hat's verkackt. So. Das müsste reichen. Für meine paar eisen hier. Ich schaue jetzt nochmal hier runter. Was gibt's hier? Nichts. Super. Ich grab mal hier und hier. Nichts. Absolut nichts. Ein Redstone kann ich nicht mitnehmen. Bräuchte ich Eisen dafür? Eisenhacke. Okay. Gut, ähm. Na gut, Redstone brauchen wir auch nicht. Na. No. Außer wir bauen Maschinen oder sowas. Naja. <lacht> Sehr abwegig. Vor allem bei mir. Ja. Ach ja. Aber Leute, ich bin der größte Kohleproduzent dieser Welt. Naja. Ich habe zwar schon drei Stacks oder mehr gesammelt. Nein. Oh Wer Gott, lügt? ich, ich, ich wäre fast in das Loch gefallen. Ist ein riesiges Loch. Nein. Äh, ja, Re bitte ja. nicht. Bitte genau. nicht. <lacht> gut, okay, äh, was haben wir hier noch Schönes? Ach, ja. Lava. Das haben wir ja noch nie gehabt. Na gut, ich habe eingestellt, dass diese voll oder diese Folgen als, äh, äh, dass diese Folgen Kraftausdrücke enthalten. Also, eigentlich dürftest du reden, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Nee, <lacht> nee, das tue ich nicht. Aus Prinzip nicht. Ach, was ist das hier Schönes? Super. Gold? Das Super gutiert mir. <lacht> Eisen gutiert mir ebenfalls sehr. Und ich laufe schon ganz Kreis. Und, ich schimpfe ja sowieso nur auf Schwedisch oder sowas. Also von Stimmt, daher. Das ist ja erlaubt. Stimmt, ja. Genau. genau. Das tut ja keinem was. Nö. Ui, also, also, was ist das hier schönes? Gold. Kann ich alles nicht mitnehmen? Ich gehe zurück mal kurz. Ich nehme das noch kurz mit, um die Effizienz äh, aufrecht zu halten. Jetzt kommt von hinten ein Skelett und schießt mich in die Lava. Ich würde sehr ja, nett genau. reagieren. Ich würde mich freuen. Und dann gäbe es wieder ein lautes Nein! Genau. <lacht> Ende meines. <lacht> Okay, Freunde der Nacht. Oh, wie gut, dass ich einfach hungern bin. Mhm. Hoffentlich. Oh, wie gut, dass niemand weiß, dass der Maxi labert scheiß. <lacht> ja, Ups. genau. frische Höhlenluft. Eine neue Enderperle. Nice. Ui. Ui. Toll. Genau. Eindeutig. Eindeutig. Was ist das hier? Ach, hier komme ich rauf. Cool. Die Endermen, äh, die Endermen klauen uns irgendwie die die Grasblöcke. Und ich bin <lacht> gleich wieder tot. Ja, nein. Nice. <lacht> Haha. Ja. <lacht> Da und haben wir meine Zuschauer auch Ich kann eine volle Iron Wristung Ich könnte oh, jetzt ja. versuchen, die, die Enderperle da raufzuschmeißen. Und dabei okay, stehen... so talentiert. Ah. Oh fuck! Zwei Skelette warten vor der Tür. <lacht> Geil. Oh ne, jetzt muss ich so weit laufen. Nein. Nein. No. <lacht> so, Entschuldigung. bin ein bisschen erkältet kein Problem. No, no hay problema. Richtig. Nessun problema. Ja? Wie der Italiener so schön sagt. Okay, jetzt kann ich mir keine Rüstung mehr machen fast. Schläg. Oh, fei, ach, nicht schon wieder. Das gibt's doch nicht. Ich mache erstmal ähm, eine partielle Rüstung, meine Lieben. Mhm. Ja. Und dann, äh, Fachbegriffe mit Maxi. Ja. gibt <lacht> ja. es mm, gibt's lecker verrottetes Fleisch. Mm, ich lecker. hoffe, wir finden noch mehr davon. <lacht> äh, wo bist du eigentlich? In der Höhle. Ach so. <lacht> ich In der Cave. Okay. Dort okay. hier ist mal schön. So wie es oh, gehört. Oh, Scheiße. Nee. Schimpf nicht so viel, mein ah, Freund. Entschuldigung. Tut mir leid. Entschuldigen Sie bitte. <lacht> Ihr Sprachstil gutiert mir nicht. Oh Gott, nein, Entschuldigung. <lacht> Und deine, deine mir nicht. Ähm, Gut. Das Eisen wird geschmolzen. Das ist sehr schön. Also jetzt wird geschmolzen. Ja, genau. Ich gehe derweil mal wieder runter. So. Mal sehen, was hier gibt. Schönes. Ich hatte ja Gold gefunden, ne? Mhm. Hätte ich gemahnt. Wir brauchen jetzt echt mal eine, eine stabile Essensversorgung. Das also. wird überbewertet. Ja, ich meine, wir sind genau. hier auf einer, auf einer einsamen Insel. Mhm. Da braucht man ja das nicht. Nein. Niemals. Ah, hier ist das Gold. Bei mir ist es eigentlich ziemlich langweilig. Die ganze Zeit, ich laufe die ganze Zeit im Kreis und dann sterbe ich wieder und dann dies und ja das. ich laufe auch die ganze zeit dann sterbe ich wieder ne? ja, aber so ist das, das halt äh, hier aber sterben ist bei dir ein dauerzustand also danke <lacht> im moment nicht mal so Nicht. ich glaube es ja gar nicht also die ersten folgen waren echt schlimm bei mir sind aber immer so <lacht> bei, je, bei jedem projekt irgendwie sterbe ich immer außer sims <lacht> naja sims ist auch schwer zu sterben äh. hey Sims, wird unterbewertet, gemeinhin. Sims ist ein gutes Spiel. Ich, ich habe äh, Sims 2. Ähm, ja, ich auch es damals. alt. gesuchtet. Ja. <lacht> gesuchtet. So, ähm, das will ich nicht. Das, das nehme ich jetzt mal einfach nicht mit. Ich will nicht in die Lava fallen, Leute. Was gibt's hier? Ah, tatsächlich. Warum kann man eigentlich Leder nicht essen? <lacht> Was? <lacht> Würde doch ja, das sicher gut schmecken. Super. Ja. Geschmeidiges Leder zwischen den Zähnen, hä? Hm? Mmh. Lecker Schmecker. Lecker Schmecker. Kochstunde mit Fensterkiller. Mmh. <lacht> Leder How to an cook äh, Leder an Meerwasser mit. Äh, keine Ahnung. <lacht> Karotten. Nein! Oh oh. <lacht> Hört sich gut an. Ja. Ich hab's überlebt. Uiii. Freu, freu. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich habe an meiner Maus irgendwie die Todestaste, die habe ich vorher auch erwischt als die als Die, die Todestaste. Genau, die Todestaste. Ein schöner Name. Da wird dann die Windows-Lalala-Suche-Lol. <lacht> nicht schon wieder oh, Gott. ich glaube das Rollenverhältnis kehrt sich um lieber ein äh, Ja, das könnte sein oder vielleicht ist mir einfach langweilig und ich sterbe aus Langeweile natürlich wahrscheinlich so ich muss jetzt die Form abbauen so. ich sehe nichts mehr an wertvollem Zeug ich werde es das mal nein nein nein Just No ah da ist noch Gold diskutiert mir Mhm. Sehr gut. Ich habe ja schon mal überlegt, ein Format auf YouTube zu machen mit irgendwelchen Sprachen oder so, aber ich weiß nicht, was ich da tun soll. Sprachlektionen. Ja, oh, super. Ich brenne. Oh Scheiße. Ich will Nein. was Extraordinäres machen, weißt du? Extraordinär, ja genau. genau. I want to do something extraordinary. Eine neue Enderperle. Wow, genau, gut. sowas ungefähr. Sowas genau, Extraordinäres. Genau, sowas. So, neue Wolle. Sehr gut. Ich glaube, wir können uns bald Betten bauen. Ja, bitte. Ja. Ich gehe dann bald nochmal zurück zu unserem Ofen und schau mal, wie weit unser Metall schon ist. Unser Metall-Supply. Äh, so, äh. das nehme ich noch mit schnell. Oh, Zuckerrohr. <lacht> oh, sehr gut. Mhm. Für Bücher und Enchantments. Genau. Verzauberungen für die, die des Englischen nicht mächtig sind. <lacht> für unsere jüngeren Zuschauer oder Hauptschüler. Ähm <lacht> Warum? Ich kenne sehr viele Hauptschüler, die das Englischen mächtig sind. <lacht> bei mir genau umgekehrt. Oh. Ja, leider. Sie tun mir leid. Okay. Gut. Ich nehme das jetzt einfach mal so zur Kenntnis. <lacht> ich kenne auch sehr viele Gymnasiasten, die Englisch nicht sehr gut können. Ich auch? Also, Toll? Ja. Also Gleichberechtigung für alle. Genau. Liberté, Egalité, Fraternité, na gut, genau. und Fraternité, hapert es meistens noch ein bisschen, mhm. aber mein Gott. Für die, die das Französische nicht mächtig sind, das heißt Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. So. Ups, ich bin am Verhungern. Okay, ich gehe jetzt mal einfach zurück. Du kannst ja kurz in die Base kommen, dann können wir Betten bauen und einen Spawn setzen und dann und so weiter. Okay, ich komme rauf. Ich hole alles ab von meiner kleinen Zwischenstation, die ich mir eingerichtet habe. Oh, die, die Inseln sind, sind schon schön. Kann man, ja. kann man nicht... Äh, Auf alle Fälle. Alle Fälle. <lacht> Screenshot. Yeah. mit dem Bild. Ja. Das Tumpneilbild. bild Ne, als, als Tumpnagel wird als immer das gleiche. Als Daumennagelbild ja. ja, als Daumennagel. Als Daumen -Bild wird immer das gleiche verwendet, also. Wo bin ich hergekommen? Stimmt eigentlich, Daumennagelbild. Wo, woher kommt das? Weil der Daumennagel <lacht> so klein ist, oder? Hm, ich glaube schon, ja. Wahrscheinlich, ja kleiner Fingernagelbild, genau hm. no. Zeigefingernagelbild klingt alles dumm, ja, nein <lacht> Nagelbild, Nagel, Nagel <lacht> <lacht> <lacht> Alter wie ich nicht mehr zurückfinde, nein, es ähm, kann doch nicht an Wenn du vielleicht meinen Namen siehst, kannst du dem folgen, Nö. aber ich glaube nicht tue ich dran. nicht, schade, okay jetzt warte mal, ich muss mich hm. orientieren Vorne, davon komme ich hier. Und natürlich von draußen, vom Walde. Genau, ich wollte ich gerade sagen. <lacht> okay. Ja. Ich hoffe, mich schießt kein Vieh runter. Okay, zwei Betten. Natürlich nicht nebeneinander. No homo. <lacht> ja bitte nicht. <lacht> Ich würde Fragen aufwerfen. Ja, genau. <lacht> Zur Prävention von äh, Gedanken. Gedankenprävention. Du bist einfach Brick. Brick, Brick Brother. Big Brother in Person, hä? Genau. Ich bin mein eigener großer Bruder. Nein, Schmarrn. Brick Brother. <lacht> oh <lacht> Gott, schlechter Witz-Counter. Oh, plus eins. Oh mein Gott. Gott. Richtig geil. <lacht> sehr nice, ja. Toll. Wow. Gut. Oh, Zombie. Ich Wieso spawnt ein Zombie in, in, in heller Montur äh, äh, am Tagesanbruch? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Nein. Ich hoffe, es kommt von oben kein Viech. Wäre sehr ungutabel. So. Ne? ähm... Tam. Hallo? <lacht> Gut. Oh, dein Name. Ja, Hallo. Ich bin wieder da. Er ist wieder da von Timur Wermes. Ein sehr guter Film übrigens. Stimmt, genau. Äh, Habe ich auch mal versucht anzulesen. Bin aber nicht dazu gekommen. Ah, Schande über dein Haupt. Mhm. <lacht> Du hast viel Eisen gesammelt, ich sehe es ja. Eisenschuhe, ja. Ja. Genau. Eindeutig. Das waren doch mindestens vier Eisen. Wow. Oh, doch 22. Oh no. Wow, nochmal 22. Ja, schau Und noch Bin mal. Ich einfach sehr Da machen wir jetzt eine volle Rüstung. Ich auch. Ui, Ich leg das Ganze mal ab. Ach. Ich habe eh schon 26 im Inventor. Hopp. Okay, neue Ausrüstung. Natürlich. Ups. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Nein. So, volle Eisenrüstung, Leute. Für nice. Wie die geglaubt haben, ich krieg's nie im Leben hin. Jetzt bekomm ich's hin. Sagt auch mein Charakter hier in Minecraft. Genau, und, und jetzt Maxi war slain bei Zombie. Ah. Genau, und alles verloren, weil <lacht> die Spawn ist neben mir. <lacht> ich war so freundlich und, und hab's nicht aufgehoben. <lacht> Danke. Gut. Da können wir noch ein bisschen. Alles unseres, äh, unser wertvolles Zeug in eine extra Kiste legen, damit die nicht voll wird. Ja, so schnell. Bitte. Auch. Genau, das machen wir. Set making wie? <lacht> ja, genau. So ist es. Okay, äh, wir müssen bald wieder Folgen äh, Ende machen. Nein! <lacht> sind schon wieder 25 Minuten. Nein! Äh, <lacht> bitte nicht. Also Überlänge, Leute, falls ihr immer noch zuseht bei dieser traurigen Show. <lacht> wahrscheinlich sehr nicht. Ähm, dann, äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und natürlich abonnieren Nein. bei mir. Genau. Genau. Auf Nein. Wiedersehen. Ich wollte ihn runterschubsen. Nein. Okay, tschüss.